Muss man die Ursachen kennen, um Beziehungskonflikte zu lösen? Das scheint mir eine Selbstverständlichkeit. Lassen Sie mich erzählen, wie ich zu einer anderen Überzeugung kam. Durch meine psychoanalytische Ausbildung habe ich in den ersten Jahren selbstverständlich nach Kindheitstraumata, Persönlichkeitsstrukturen etc. gesucht, um Ursache für den Beziehungskonflikt zu entdecken. Fiel mir jedoch mit der Zeit auf, dass viele Paare trotz ihrer Verknotungen mit der Vergangenheit eine Entwicklung machen konnten. Dazu war eine Haltung nötig, die nicht leicht in einfachen Worten zu erklären ist, aber die ich versuche, durch die Denkanstöße in meinen Videos Ihnen zu vermitteln. Heute konzentriere ich mich am Anfang einer Paartherapie darauf, ob vielleicht die beiden es schaffen mit der richtigen konstruktiven Haltung trotz aller bestehenden Verknotungen mit der Vergangenheit eine gesündere Kommunikation miteinander zu entwickeln. Nein, das funktioniert nicht immer. Manchmal ist es tatsächlich nötig, weiter auszuholen. Jedoch, zu meiner Überraschung, klappt dieser Weg, dieser direkte Weg, sehr viel öfter als Freud mir vorhergesagt hat.